Ja, guten Morgen. Ganz gut habe ich nicht geschlafen, aber doch immerhin ein bisschen. So, heute geht es weiter. Nach meinem Handy hat es da draußen 10 Grad. Wenn Sie es schaut, es ist windig. Ich weiß nicht, ob man da was sehen kann. so hat die ganze Nacht gestürmt aber Ja, jetzt da werde ich mir alles ansehen, was ich so habe. Da habe ich mal zwei T-Shirts und dann kommt dann noch ein drittes T-Shirt mein einziges Sweater, den ich mit habe äh, Hosen, die Trekkinghosen dann werde ich noch mal Jeans drüber anziehen Dann habe ich die Jacke 1, Columbia Jacken, so Softshell Jacken Jacke 2, so eine North Face Jacken Windjacken ja, ich hoffe das reicht wenn das nicht reicht, werde ich wieder abfrieren. Aber das wird es dann am Ende des Videos sehen, nehme ich an. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Wo ähm, wird denn da frisches Händel verkauft? Ja. <lacht> so Schweinekolde, die brauchen Frühstück. Und einen Kaffee. Hm. Morning Ladies! Und es das mag, jetzt kaufe ich mir einen Ginger, also ein Scheiße, ich weiß nicht, wie auf Deutsch hast. Ja, Also, so eine Investition. Ich bin mein, noch nie so über Handschuhe gefreut, noch nie so über Hauen und noch nie so über Mundschutz. Unglaublich, die haben es einfach gemacht, Geil hier, yeah. aber mir ist trotzdem schon wieder kalt Aber es ist besser wie gestern. Oh, es gibt nichts besseres wie ein warmes Supper so und einen Tee. Jetzt haben wir noch einen Ginger eingeschnitten. Hm. Gute Idee ist, eine Decke zu gestalten. Mittagspause. Und jetzt geht's weiter. Ich fahre heute über 200 Kilometer, gar nicht mehr jetzt ein da. gutes Curry. habe ich schon lange nicht mehr gehabt, mit dem Reis. Das gehört auch noch ganz immer dazu. Aber es war einfach traumhaft ein Tag. Und ich sehe es sehr an mir, dass es so nicht mehr die Landschaft da ist. die mache schon mit den Bergen. Und ja, genießt es. Ich hoffe, wenn es euch gefällt, dass wir in Channel ab jetzt erzogen sind. Und es wird wieder was geben. Tschüss.